Hallo, in diesem Video wenden wir uns einer Methodengruppe zu, die im Usability Engineering und auch im User Experience Design extrem wichtig ist. Das ist nämlich die Gruppe der Beobachtungsmethoden. Beobachtungsmethoden werden sehr, sehr weitreichend eingesetzt, wenn man tatsächlich festgestellt hat, dass mit diesen Methoden relativ valide herausgefunden werden kann, ob denn jetzt ein Werkzeug ein Usability-Problem hat oder nicht oder wie es eben bei den Nutzerinnen und Nutzern ankommt. Diese Gruppe der Beobachtungsmethoden ist relativ umfangreich. Deswegen werden wir es gar nicht schaffen, in diesem Video tatsächlich alles Mögliche dazu abzuhandeln. Das muss ich dann tatsächlich in anderen Videos vertiefen. Aber in diesem Video möchte ich erstmal grundlegend erläutern, was sind eigentlich Beobachtungsmethoden, worum geht es da und wie laufen die prinzipiell ab. Denn tatsächlich laufen sie alle ziemlich ähnlich ab. Schauen wir uns das grundlegend an. Bei Beobachtungsmethoden ist es so, dass wir... Nutzerinnen und Nutzer bitten, mit einem Werkzeug Aufgaben auszuführen. Nutzerinnen und Nutzer heißt in diesem Fall, sind also Personen, die das Werkzeug, wenn möglich, noch nicht kennen. Oder wenn sie eben ein Werkzeug bereits kennen, dann sollten sie zum Beispiel die Änderung, die an dem Werkzeug stattgefunden hat, nicht kennen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eben eine Website neu gestalte, dann sollten die Nutzer die neue Form der Website tatsächlich noch nicht kennen. Und dann bitten wir sie also Aufgaben mit diesem Werkzeug auszuführen und währenddessen beobachten wir sie. Also wir als Evaluatis, also Evaluatorinnen und Evaluatoren, wir beobachten die Nutzis, wie sie dann mit dem Werkzeug umgehen und achten darauf, ob sie irgendwelche Probleme beim Umgang mit dem Werkzeug haben. Und jede Art von Problemen, die sie letztendlich dabei haben, die kann uns dann helfen herauszufinden, wo denn insgesamt Probleme der Nutzerschnittstelle sind. Vielleicht hatten Sie das ja tatsächlich selber schon einmal, dass Sie irgendwann mal damit konfrontiert waren, mit einem neuen Gerät erstmalig umgehen zu müssen oder dass Sie vielleicht irgendwie eine neue Website zur Verfügung hatten und das erste Mal diese Website bedienen mussten und vielleicht ist Ihnen dabei auch schon aufgefallen, dass Sie vielleicht in der einen oder anderen Stelle sich nicht ganz sicher waren, wie es denn jetzt hier weitergehen soll. Und genau solche Situationen möchten wir also aktiv triggern, nur dass wir eben nicht irgendwie das einfach im stillen Kämmerlein passieren lassen wollen, sondern wir möchten, dass wir die Nutzerinnen und Nutzer dabei beobachten können. Wir möchten also sehen, wenn ihnen irgendetwas nicht gelingt, wenn irgendetwas schief läuft. Denn wenn wir das sehen und wenn wir das potenziell eben nicht nur bei einer Person sehen, sondern bei vielen Personen, dann können wir daraus eben Rückschlüsse ziehen, ob denn irgendwelche Probleme an einer bestimmten Stelle der Nutzeroberfläche noch vorhanden sind. Jetzt ist es so, ich habe das Ganze jetzt hier Beobachtungsmethoden genannt. Was Sie wahrscheinlich in der Literatur immer mal wieder finden werden, sind Begriffe wie Nutzer-Test oder Nutzerstudie oder auch Usability-Test. Es ist ganz wichtig zu wissen, dass die Methodengruppe der Beobachtungsmethoden eigentlich viele Namen hat. Und viele Namen können zum gewissen Grad synonym für diese gesamten Methodengruppe verwendet werden. Teilweise können sie aber auch als Varianten der entsprechenden Methoden angesehen werden. Es sind also mehrere Arten von Methoden, die hier eine Rolle spielen, die auch teilweise recht ähnlich sind. Auf die Unterschiede der unterschiedlichen Methodenvarianten gehe ich in anderen Videos ein. Es ist einfach nur wichtig zu wissen, Beobachtungsmethoden laufen prinzipiell alle nach der gleichen Art und Weise ab. Aber sie heißen zum Beispiel eben auch mal Nutzertest oder eben Nutzerstudie oder eben auch mal Usability-Test. Wie läuft eine solche Beobachtungsmethode jetzt prinzipiell ab? Wie bei vielen Methoden brauchen wir als erstes eine Planung. Wir müssen schon irgendwo bewusst sein, dass wenn wir diese Methode anwenden, dass wir dafür natürlich auch entsprechend Zeit einplanen müssen, dass wir dafür entsprechende Ressourcen einplanen müssen. Und deswegen brauchen wir am Anfang natürlich für den Einsatz einer solchen Methode erstmal Planung, damit wir überhaupt wissen, wann in unserem Projekt, in dem wir eine Nutzerschnittstelle zum Beispiel entwickeln oder verbessern wollen, wann wollen wir dann diese Methoden letztendlich einsetzen. Und nicht nur das, wann wir sie einsetzen wollen und wer das vielleicht macht, sondern wir müssen auch weitere Dinge einplanen, die letztendlich charakteristisch für diese Methoden sind. Eine erste Sache, die man zum Beispiel mit einplanen muss, ist, dass man Nutzerinnen und Nutzer rekrutieren muss. Wir müssen also gucken, wer macht denn hinterher bei unserer Studie mit? Wer nimmt daran teil? Wer wird also die Nutzerschnittstelle dann entsprechend benutzen? Dafür müssen wir uns überlegen, wer sind denn eigentlich unsere Nutzerinnen und Nutzer? Und ich hoffe mal, dass man das im entsprechenden Prozess vorher, also am Anfang des Usability Engineering oder des User Experience Designs, sich schon ein bisschen überlegt hat dass man zum Beispiel eben Personas erstellt hat, die repräsentative Nutzergruppen ja, repräsentieren. Wenn man sich darüber noch keine Gedanken gemacht hat, dann sollte man das spätestens jetzt hier an dieser Stelle machen, denn wir suchen letztendlich nach Personen, die eben genau unsere Nutzergruppe repräsentieren. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wir müssen dann eben herausfinden, Wer soll dann an unserer Studie mitmachen und müssen diese Personen dann entsprechend kontaktieren und müssen mit diesen Personen natürlich dann auch Termine abmachen, um dann letztendlich eine solche Methodik mit ihnen überhaupt durchführen zu können. Aber was ist noch wichtig? Das nächste, was wir machen müssen, ist, wir müssen die Durchführung der Studie selbst dann vorbereiten. Was wir ja brauchen, ist, dass die Nutzerinnen und Nutzer eine ganz konkrete Aufgabe bekommen, die sie dann mit dem Werkzeug durchführen sollen. Das heißt, wir müssen uns schon mal darüber Gedanken machen, welche Aufgaben sollen das denn jetzt sein? Ist es nur eine Aufgabe? Sind es vielleicht mehrere Aufgaben? Bauen die Aufgaben aufeinander auf? Wo kommen die Aufgaben eigentlich her? Üblicherweise weiß man ja ungefähr, welche Aufgaben die Nutzerinnen und Nutzer mit einem System machen sollen. Vielleicht hat man ja auch vorher schon Szenarien definiert. Dann kann man die Aufgaben vielleicht daraus ableiten. Und man braucht natürlich auch das Werkzeug auf einem entsprechenden Level. Ich habe jetzt hier hingeschrieben, man muss den Prototyp vorbereiten. Es ist letztendlich so, dass man diese Methodik nicht nur auf Prototypen anwenden kann. Man kann sie letztendlich auch auf finalen Werkzeugen anwenden, aber die Anwendung auf Prototypen ist tatsächlich schon häufiger. Und wichtig ist es eben, dass dieser Prototyp, auf, auf dem man dann letztendlich arbeitet, dass der natürlich so weit gereift ist, dass die Nutzis mit dem auch die Aufgaben erledigen können. Das heißt, dass sie entsprechend weit zum Beispiel damit rumklicken können und dass sie letztendlich auch alle möglichen Sichten bekommen, die notwendig sind. Das kann man manchmal auch tatsächlich so ein bisschen faken. Das heißt, der Prototyp muss gar nicht unbedingt die Funktionalität tatsächlich bieten. Man kann zum Beispiel manche Funktionalitäten dann auch innerhalb des aktuellen Stands abkürzen. Man kann sogar mit entsprechenden Prototyping-Tools arbeiten, die Klickstrecken simulieren, obwohl da noch gar keine Technologie dahinter liegt. Man kann sogar so weit gehen, dass man die sogenannte Wizard-of-O's-Technik einsetzt. Das heißt, dass der Prototyp tatsächlich noch gar nicht richtig klickbar ist, aber so wie die Nutzis dann letztendlich auf irgendetwas draufklicken, wird dann ein, eine Person im Hintergrund, also ein Mensch, wird dann eben so schnell wie möglich reagieren und wird dann die zu diesem Klick zum Beispiel nächste passende ähm, Maske der Oberfläche zur Verfügung stellen. Das geht also letztendlich auch. Aber wichtig ist, wir müssen eben den Prototypen entsprechend vorbereiten, damit die Nutzis auch was haben, mit dem sie arbeiten können. Dann kommen wir tatsächlich auch schon zur eigentlichen Durchführung. Bei der Durchführung ist es dann also so, dass die, dass die Nutzis, die wir vorher rekrutiert haben, die Aufgaben mit dem Prototypen durchführen, die Aufgaben, die wir uns vorher ausgedacht haben und natürlich führen sie das mit dem Prototypen aus, den wir entsprechend vorbereitet haben. Und während die Nutzis das machen, währenddessen beobachten wir sie. Wir beobachten also, was machen sie, welche Gesichtsausdrücke haben sie vielleicht, welche zusätzlichen Aussagen tätigen sie vielleicht, wirken sie irgendwie genervt. Wir zeichnen vielleicht auch bestimmte Dinge, die die Nutzis mit der Oberfläche machen, auf und wir machen uns entsprechende Notizen. Ganz wichtig ist eben bei dieser Durchführung, wir machen das eben üblicherweise nicht nur mit einer Person, sondern wir machen das mit mehreren Personen. Denn wenn man das nur mit einer Person machen würde, dann könnte es sein, dass die Person vielleicht zum Beispiel gerade mal einen schlechten Tag gehabt hat und deswegen vielleicht manche Sachen nicht funktioniert haben. Oder wir haben vielleicht durch Zufall eine Person, die ein bestimmtes Vorwissen eben nicht hat, was wir aber eigentlich bräuchten und wir dachten eigentlich, die Person hat das und so weiter und so fort. Es können also diverse Dinge da schieflaufen, wenn man das mit nur einer einzigen Person macht. Deswegen macht man das mit mehreren Personen. Und wenn man das dann mit mehreren Personen gemacht hat, dann bekommt man eigentlich schon einen relativ guten Eindruck davon, was läuft denn gut mit der Oberfläche und was läuft vielleicht nicht so gut. Und was dann wirklich gut läuft und was nicht so gut läuft, das ermittelt man dann letztendlich abschließend in der Auswertung der Durchführung. Das heißt, wir schauen uns dann detailliert an, was waren denn eigentlich die größten Probleme, die zum Beispiel alle Nutzis oder eine Vielzahl von Nutzis mit der Oberfläche hatten. Was waren vielleicht Probleme die etwas weniger häufig aufgetreten sind oder die etwas weniger relevant erscheinen. Und daraus können wir dann relativ gut ableiten, wo die Nutzerschnittstelle noch größere Probleme hat oder wo wir vielleicht gar nichts mehr dran machen müssen, weil dort eben einfach bereits alles sehr gut bis gut funktioniert hat. Und damit kommen wir mit diesem Überblicksvideo auch schon zur Übung. Bei dieser Übung möchte ich Sie bitten, eine Quick-and-Dirty-Beobachtung durchzuführen. Warum Quick-and-Dirty? Ich möchte gar nicht, dass Sie jetzt eine vollständige Beobachtungsmethodik durchführen. Erstens haben Sie sie noch gar nicht detailliert gelernt und zweitens möchte ich Ihnen nur erstmal einen ersten Eindruck davon vermitteln. Und damit Sie diesen ersten Eindruck bekommen, arbeiten wir eben auch nicht mit vielen Teilnehmenden, sondern tatsächlich nur mit einer einzigen teilnehmenden Person. Wir bereiten auch gar nicht detailliert die Aufgabenstellung vor, sondern... Was wir machen ist, Sie suchen sich einfach mal ein technisches Gerät aus oder eben eine App oder eine Website Ihrer Wahl und suchen sich dann eine Person, die vermutlich eben die Bedienung dieses Geräts noch nicht kennt oder eben die App noch nicht kennt oder eben die Website noch nicht kennt. Und dann bitten Sie diese Person einfach mal mit diesem technischen Gerät, mit der App oder eben der Website zu interagieren und dann beobachten Sie die Person einfach mal und schauen mal, hat die Person vielleicht irgendwelche Probleme oder läuft alles super? Funktioniert alles so, wie man sich das vorgestellt hat? Sie versuchen einfach mal, so eine ganz einfache, ganz simple Beobachtungsmethode durchzuführen, um eine erste Erfahrung mit dieser Art der Methodik kennenzulernen. Und dann schauen wir einfach mal, was Sie dabei herausgefunden haben und sprechen dann in der Übungsbesprechung darüber. Und bis dahin wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Durchführung der Methode, beim Erlernen der ersten Schritte mit dieser Methodik. Und freue mich dann eben auf unser Sehen in der Übungsbesprechung bzw. auf das nächste Video. Bis dann. Tschüss.